Der Verein Spürsinn in Weithofen hat wieder Spürnase gezeigt. Die Nähwerkstatt entwickelt sich zum Renner. Ja. Wird das, was Sie da machen? Eine Hose. Eine Hose. Ja. Jung und alt pilgern in die Werkstatt, um Nähen oder stricken zu lernen oder aufzufrischen. Unter fachkundiger Anleitung von Profis wird man hier in das Handwerk eingeführt. Hat den wieder Saison? Ist das wieder etwas, was im Kommen ist? Davon bin ich überzeugt. Das glaube ich auf jeden Fall. Es gibt wieder immer mehr Menschen, die plötzlich das interessiert, etwas selbst zu machen. Einmal vielleicht mit etwas Einfachen beginnen. Und das finde ich sehr spannend. Nämlich in der Schule, im Unterricht, wird das jetzt wird das immer weniger und dass eben auch Kinder kommen, die total interessiert sind an diesem Thema, dass sie etwas machen wollen, etwas selbst herstellen, das wird immer mehr. Anna, warum magst du eigentlich bei diesem Nähkurs hier mit? Weil meine Oma Schneiderin ist und ich auch gerne Schneiderin werden möchte. Du bist ja schon sehr geschickt, wo hast du das gelernt? Von meiner Oma. Und was lernst du hier in diesem Kurs? Ähm, wie ich verschiedene Sachen nehmen kann in verschiedenen Größen und verschiedenen Formen. Und was wird das, wenn ich fragen darf? Hebt das auch das Selbstwertgefühl? Auf jeden Fall. Wenn ich etwas selbst gemacht habe und mir das gefällt, wird es auf jeden Fall äh, sehr positiv für das Selbstwert und für das Selbstbewusstsein sein. Auf jeden Fall. Immer spannend, die erste Anprobe des Selbstgenähten. müssen noch das eine Loch mit der Hand, fertig. Wer jetzt sein Interesse geweckt findet, hier ist die Adresse von Abenteuer Spürsinn.